Das finde ich einfach schön. Heute möchte ich euch etwas erzählen, und zwar zum Thema Handy. Ich bin Mutter von fünf Kindern und wir sind eben in die Ferien gefahren. Dann kamen wir hier an und das Wetter war jetzt nicht so toll. Es hat ja, ein bisschen kalt und windig. Mein Mann war gerade einkaufen, dann war ich hier alleine. habe ich gedacht, okay, was mache ich so? Das wäre jetzt der perfekte Moment, das Handy zu zücken und wisch, wisch mal alle Channels zu checken, schauen, was hat wer da geschrieben. Die Kleinen waren draußen auf dem Trampolin. Aber das Schöne ist, ich habe kein Handy. Und ich sage jetzt euch auch, weshalb ich das so schön finde. Ich saß dann da habe gedacht, okay, was soll ich machen? Dann habe ich einfach mal rausgeschaut, habe mir die Kinder angeschaut, wie sie Trampolin springen. Und auf einmal hat mein Herz sich so gefreut. Ich hab, plötzlich habe ich gesehen, wie ist es wohl in 30 Jahren, wenn die Kleinen groß sind, alle sind weg? Ich bin irgendwo hier und die Kleinen sind schon groß. Plötzlich habe ich die Kleinen wieder neu gesehen, wie sie klein sind, hier rumspringen. Die kleine Amina mit ihren Locken und einfach, ich habe es wie neu gesehen. Und dann habe ich gesehen, so ein Glück, dass ich das sehen darf. Wenn ich jetzt dieses Handy hätte, ich würde hier nur rumschauen. So oft sehe ich bei den Spielplätzen die Kinder, die... Spielen. Dann rufen sie, Mama, Mama, schau mal, was ich gemacht habe. Schau mal hier, Mama, ah ja, schön. Und sie hat gar nicht gesehen, sie hat die Kinder nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und da bin ich froh, dass ich diese Technologie nicht brauche und dass ich die Kinder heranwachsend sehen darf. Es gibt so viele, die das verpassen. Und schlussendlich denken sie, oh hätte ich meine Kinder doch ein bisschen besser beobachtet. Ich möchte einfach ermutigen, diese Technologie doch beiseite zu lassen und das Leben, wirklich zu leben, die Verbindungen miteinander zu suchen, nicht mehr mit, nur übers das Handy miteinander zu, sich zu vernetzen, sondern von, von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht sich in die Augen zu schauen. Und zudem ist auch ganz klar bewiesen, dass durch diese ständige Mikrowellenbestrahlung, besonders hier im, im unteren Bereich, dass die Spermienqualität bei den Männern deutlich abnimmt. Das heißt, wer weiß, vielleicht kann, können irgendwann gar keine Kinder mehr gezeugt werden. Dann kann man die Kinder auch gar nicht mehr beobachten, wie sie so spielen. Ja, denk doch mal drüber nach. Lebe das Leben. Suche das Leben, wer es wirklich ist. Lege doch diese Technologie beiseite. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.